Mich sollte man wählen, weil ich genau wie alle anderen Piraten für eine wissenschaftsfundierte Politik stehe, weil ich Transparenz in der politischen Entscheidungsfindung möchte, weil ich nachhaltig denke und weil wir eine Zukunft für unsere Nachkommen hinterlassen müssen, die tatsächlich lebenswert ist.